Unterschiede zwischen Land und Stadt werden überwunden sein, wenn diese Kinder einmal groß sind. Sie kommen aus Kalbitz, einem kleinen Dorf in der Nähe von Oschatz. Ein Bauer schwitzt auf seinem Feld und stöhnt, weil ihm so schwer das fällt. Er pustet laut, er pustet schnell und kommt nicht von der Stelle. Allein, allein hast keinen Zweck, allein kommst du nicht weg vom Glück, allein bleibt er Kommst du nicht weg. Doch nebenan mit frischer Kraft, da sehen wir die Genossenschaft. Traktoren laufen hin und her, die Arbeit fällt nicht schwer. Gemeinsam wird das schwere Land, gemeinsam alles mal erreicht. Gemeinsam geht es schnell und schön, Ihr sind Pferde der Sowjetunion und Ungarns voller Temperament und ihre Reiter, Kosaken und Chikos, voller Kühnheit. Und hier der Gruß aus sieben Nationen. Reiter aus Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Polen, der Tschechoslowakischen Republik, Westdeutschland und der Deutschen Demokratischen Republik. Beim internationalen Reit- und Springturnier in Leipzig mag ein Sport, der vom Dorf kommt und bei uns immer stärker in seine wahre Heimat zurückkehrt. Verabschieden wir uns aus Markleberg. Eine Ausstellung haben wir erwartet, und wir fanden viel mehr. Weil sich hier das Bild der großen Veränderungen widerspiegelt, die sich in unserem Staat vollziehen.